Hallo zusammen, meine Glossybox ist da <lacht> und die möchte ich gerne mit euch aufmachen. Es handelt sich um die Glossybox des Monats Juli 2017 und ich bin so gespannt, was da drin ist, weil sie ist schwerer als sonst und äh, ja, ich bin mal gespannt. Wir öffnen sie jetzt zusammen. Oh, die ist so schön, oh mein Gott, ist die schön, oh, die ist ja schön, guckt mal, ist die nicht schön, oh, ein, ein, ein Weltraum und dann hier hinten haben wir noch so eine kleinen kleine Rakete, die sieht echt toll aus. Okay, das war jetzt die Verpackung und jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Ja, das ist ja das Wichtigste an der ganzen Glossybox. Wobei, also die Verpackung ist ja klasse. Jetzt habe ich gespuckt. Vor Sauber. Entschuldigung. Okay. von innen rosa und von außen dann dieses schwarz, also das Design gefällt mir auch total ja, dann haben wir hier das die Magazin und das machen wir jetzt einmal auf oh das gefällt mir auch total, dieses ähm, Einwickelpapier total schön, einfach in lila und in ähm, blau das sind wahrscheinlich die Galaxy Farben ich glaube, diese Glossy box heißt auch, nee, die heißt Pink Planet. Und, war wow. So, das Erste, was mir da entgegenkommt, sind, aha, okay, ich erstmal die Flyer und, oh, ich flippe hier geradeaus. Ganz toll. Also, es geht los. Und zwar haben wir einmal hier äh, Bio-Vegan Skin Food. Eine Maske. Eine Maske. Und äh, Bio-Cranberry Tooth Maske. Für normale bis trockene Haut. Ein Stück. Ja, finde ich gut. kenne ich noch gar nicht. Okay das nächste das ist ein oh ein banana setting powder ich wollte schon immer mal ein Bananepowder probieren und von welcher firma ach von bella pierre von der firma bella pierre gut versiegelt. Uh, da bin ich mal gespannt. Schön. So, als nächstes Produkt kommt mir entgegen Aloa. Oh, Monoi, Monoi, Monoi. Monoi. Da dachte ich letztes von Yves Rocher ein Body. Ähm, oh, und ein, ein Duschgel geholt, weil ich ja so von dem Duft begeistert war. Das war in meinem letzten Haul. Und jetzt sehe ich hier Eau de Beauté Monoi oder Monoir. Ah, wie schön. So, als nächstes Produkt kommt mir entgegen. Ah, die Firma kenne ich. Ultra Sun. Ultrasun After Sun Cooling and Most Arriving After Sun Gel for sensitive skin also für sensible Haut und in der letzten Glossy Box war oder in der vorletzten auch so ein kleines Tübchen von der Firma Ultrasun für das Gesicht und ja gut ich äh, finde es nicht schlecht jetzt ne, zu dieser Sommerzeit auch wenn wir jetzt nicht in Urlaub fahren, dieses Jahr an die See oder so fahren wir auf jeden Fall und in der Sonne halten wir uns auch auf. Und von daher finde ich das eine gute Sache. So, als nächstes haben wir von Chris Farrell Phytamin, Nährcreme für sensible Haut und Kuperose. Ist nur drei Monate haltbar. Okay. Das werde ich auch nicht. Ist nur drei Monate haltbar. Dann muss ich das schnell aufbrauchen. Und das kommt mir da entgegen. ist das? Ein Bändchen oder ein Armband? Keine Ahnung. Muss ich gleich mal schauen. Und das letzte Produkt. Ah, das war doch wahrscheinlich das schwere Ding. Oh cool, also das ist Panthen v Micellen, Reinigungs- und nährpflege ohne Silikone. Das ja, kann ich ja gar nicht. Riecht auch sehr süß. Für schnell fettendes Haar. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drüber war es auch schon und ähm, also ich muss sagen die box gefällt mir sehr gut weil ich alle produkte auch ähm, super anwenden kann vor allen dingen gefällt mir das banana powder und ja hier die pflegecreme werde ich auf jeden fall austesten und dann natürlich das shampoo und body splash auf jeden Fall auch, weil ich den Geruch sehr, sehr lecker finde. Und eine Maske. Ja, und dieses äh, andere Zeug, After Sun Cooling and Moisturizing, Sun Deal, ähm, ja, kann ich vielleicht sogar für äh, nächstes ja 24 Monate haltbar, für nächstes Jahr aufbewahren. So, schauen wir uns jetzt einmal die Preise an. Dann haben wir einmal, einmal die Maske. Die kostet 4,99 Euro. Das sind 16 mm drin, ist also eine Full-Size-Größe. Als nächstes haben wir hier dieses Body Splash Aloa 50ml. Ist ebenfalls ein Originalprodukt und würde kosten 16 Euro. 16 Euro. Dann haben wir dieses Banana Setting Powder von Bella Pierre. Da sind 4 Gramm drin. Und das ist ebenfalls ein Originalprodukt und kostet 25 Euro. Dann haben wir hier dieses Ultra Sun After Sun Gel. Auch ein Originalprodukt und kostet äh, 14 Euro. Äh, das ist Hypermil Gesichtscreme. Da sind 15 Milliliter drin und würde kosten 15,50 Euro. Ich dachte, das wäre eine Probegröße. Aber gut. Das ist natürlich auch ein Originalprodukt und würde kosten 2,95 Euro für 300 Milliliter. Also, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, haben wir hier einen Gesamtpreis äh, von 78 Euro. Das finde ich doch recht heftig. Ähm, ist natürlich gut für uns, aber manchmal weiß ich nicht, ob die Preise wirklich, ähm, ja, ob die Produkte im Handel wirklich zu diesen... Preisen, die hier in der Glossy, ähm, im Glossy Magazin angegeben sind, ob sie zu diesen Preisen auch verkauft werden im Handel. Das, da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln. Aber wenn man jetzt so nach den Preisen geht, dann hätte diese ganze Box einen Wert von 78 Euro. Ja, also ich bin ähm, total begeistert, weil... Äh, die Kiste, die ist wunderschön und ähm, ja alle Produkte sind fast ja alle Produkte sind wirklich Originalprodukte und es sind Dinge die ich mir sowieso schon mal irgendwie kaufen wollte zum Beispiel dieses Bananapuder, Masken kann ich immer gebrauchen und dann ähm, Shampoo mein Lieblingsduft, Monoi. Ja, also ich finde, es ist eine super gelungene Box. Ähm, wer die hat, kann sich freuen, finde ich. <lacht> okay, alles klar, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschüss.